Im April 2021 tötete eine Mitarbeiterin des Tusnelder von Saldernhaus in Potsdam vier Bewohnerinnen und Bewohner mit schwerer Behinderung und verletzte eine weitere Person schwer. Die Tat in der zum Verein Oberlinhaus gehörenden Einrichtung erregte landesweite Aufmerksamkeit und offene Bestürzung. Die öffentliche Debatte über die Gründe flachte nur wenige Tage nach dem Morden ab. Erst Ende 2021 nahm sie mit dem Gerichtsverfahren unter Verurteilung der Täterin wieder an Fahrt auf. Vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Behindertenbewegung haben dafür gesorgt, dass die öffentliche Diskussion nicht vollkommen abbrach, sondern sich nach und nach auf strukturelle Fragen verlagerte. Diesen Fragen müssen sich alle Einrichtungen der Behindertenhilfe ganz unabhängig von dem Fall Oberlinhaus stellen. In der aktuellen Ausgabe des Wir Magazins Berichte aus dem Schatten über Gewalt reden Gehen wir diesen Fragen nach. Über Gewalt reden ist auch das Thema in den kommenden sechs Folgen des Podcasts Wir Sprechen, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Ursula Rebenstauf, ich bin Redakteurin des Wir Magazins und heute zu Gast in der Freizeitgruppe für junge Erwachsene in der Villa Donnersmark. Viele Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderung sind Alltagserfahrungen. Das kann beim Mobbing im Sportunterricht anfangen, führt weiter zu täglichen Demütigungen, bisschen zu überfällen auf offener Straße. Und da sind drei Menschen, die mit mir jetzt hier gerade sitzen. Hallo, ich grüße dich Sven, ich grüße dich Nicola und ich grüße dich Jannik. Wollt ihr euch drei vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Jannik, wie alt bist du und wie möchtest du genannt werden? Also gerne bin Yannick, ich bin ja Yannick. Ich, ich bin 41 Jahre alt. Alles klar. Nicola, wie sieht es mit dir aus? Ich bin 32 Jahre alt. Wie ist es mit dir, Sven? Ich bin 45. Sven, wir hatten für das wir magazin vor ein paar Wochen schon miteinander gesprochen. Da hast du uns davon erzählt, wie Gewalterfahrungen schon bereits in der Schulzeit angefangen hatten und obwohl du jetzt schon über 40 bist, noch heute durch deinen Kopf gehen. Na ja, in der Schule, da war ich immer der Kleinste und Schwächste. Und die Mitschüler hatten eine Wut, dass ich im Sportunterricht nicht alles können brauchte, wegen meiner Hüftluxation. Das heißt, du hattest so eine Art Befreiung gehabt, so eine Art Sportbefreiung? Ja, und die hatten eine Wut, dass ich da nicht alles können brauchte. Bin dann so ab der vierten Klasse mit Angst hingegangen und war dann auch so, glaube ich, ab der achten Klasse der schlechteste der Klasse. Dann die Schule selber hast du aber ganz woanders beendet, ne? also Naja, ich habe noch in der zehnten Klasse bin ich krank geworden. Da war ich im Krankenhaus und ich habe noch in der Abendschule meinen Realschulabschluss gemacht, aber ich durfte nicht noch mal eine neue Ausbildung machen, weil ich schon eine abgeschlossene Ausbildung habe. Also das heißt, du hast eine ganz schöne Tasche voll von Demütigungen und Verletzungen. Also auch psychische Gewalt auch in der Schule auch erlebt. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, inwiefern spielt das für dich heute noch eine Rolle? Oder wo ist dir das teilweise in Ausbildungs- oder in Arbeitsinhalten vielleicht ähnlich dann auch nochmal vorgekommen? Und was hat davon mit deiner Behinderung zu tun? Was meinst du? Mit einer Behinderung, dass, naja, dass, dass ich manches nicht so konnte wie die anderen. Und das war sozusagen die Freikarte für manche Leute dann sich darüber. Lustig zu machen oder ja. Und ich bin zweimal überfallen worden, als ich alleine unterwegs war. Einmal in Magdeburg und einmal in Pritzweig. Ja, da kamen Jugendliche und wollten Geld. Und haben sie es dann auch genommen? Ja, ich habe es ihnen gegeben. Das zweite Mal wurde ich ins Gesicht getreten und ich hatte nur noch fünf Euro dabei. Du hast beides, hast du Hilfe bekommen oder warst du da ganz alleine? Gab es Passanten auf der Straße oder? Nee. Ich habe hinter beim Haus geklingelt. Na, der hat die Brille kaputt getreten, die hat mich beim zweiten Mal überfallen. Da musste ich dann mit dem Krankentransport zurückgefahren werden, wo Und ich damals gewohnt habe. Also, das heißt, es hat jemand Hilfe geholt, dass du dann mit dem Krankentransport dann nach ja. Hause gefahren wurdest? Ja. Du hattest das zur Anzeige gebracht, ne? Bei beidem kam ein Brief, es konnte kein Täter ermittelt werden. Naja, ich kann ja auch nicht gut jemanden beschreiben. Also das heißt, formal war das soweit alles richtig, aber hattest du das Gefühl gehabt, dass man sich auch nicht so richtig viel Mühe gegeben hat, da was ja. rauszufinden? Naja. Wie gehst du heute jetzt damit um? Also wie lange sind diese Überfälle her? Ähm, Schulzeit kann ich mir vorstellen, bei den Überfällen weiß ich das jetzt nicht. Ja, das war schon, das ist noch nicht so lange her, das zweite. Ja. Und wie bist du dann, dein Nachfelder mit umgegangen? Also du hast wahrscheinlich oft darüber gesprochen und hast du dir überlegt, okay, ich bin jetzt alleine nicht mehr bei unterwegs? Alleine? Naja, ich war da alleine unterwegs, hm. nachts auf der Straße, weil ich mir mal was angucken wollte. Da hatte ich eine Radtour gemacht, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal war ich mit dem Zug unterwegs und beim zweiten Mal war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, ich wollte da alleine unterwegs sein, weil ich nicht so viel Geld muss habe ich auch an Bushaltestellen geschlafen und dass ich nur Geld für Essen ausgeben brauchte. Ist dir denn schon so Ähnliches mal passiert? Oder ähm, auch in der Schulzeit, dass du, ähm, dass du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast? Naja, so krass, dass ich so überfallen wurde, Puh, eigentlich noch nicht, aber sie haben sich immer aufgeregt also Sport habe ich auch mitgemacht mhm. und dann, mhm. und dann ja, vorher war eine Pause und dann musste ich vielleicht mal auf Toilette gehen und dann hatte ich eben einen anderen Unterricht in einen in anderen Raum und ich konnte zum Glück durch meine Bindung noch etwas laufen, jetzt ist es ganz, auch ich habe auch das gleiche Problem so wie äh, mit der Hüfte, mhm. dass die Pfanne nicht ausgebildet ist. und äh, und jetzt kann ich zurzeit fast gar nicht mehr laufen, weil das weh tut. Mhm. Und dann, aber in der Schulzeit bin ich immer ein bisschen gelaufen. Das heißt, ich musste immer Weg mit einrechnen. Mhm. Also Weg zum nächsten Raum. Genau, also das heißt, wer jetzt zum Beispiel den Klassenraum gewechselt hat oder genau. vom Sportunterricht zurück wieder ins Schulgebäude genau. und wenn man auf Klo möchte, braucht man dann auch entsprechend länger. Ja, ja. aber, und dann wurde ich aber, wenn ich fünf Minuten spät kam, gleich angeschmaust. Ach so. Von der, von der Klassen, von der, von der das war meistens der, dann der Chemieunterricht. Ja. Konntest du denn nicht erklären, dass du einfach länger Zeit brauchst und, dass du das Ja, da habe ich noch... immer erklärt, ja, wir hatten Sport, wir hatten Pause, ich habe was gegessen, ich muss auf Toilette. Mhm. Das gilt, galt nicht als Entschuldigung. Mhm. Und das hieß Pünktlichkeit. Hast du denn äh, auch heute noch, wo du jetzt erwachsen bist, jetzt noch Situationen, wo du sagst, ich muss mich für etwas rechtfertigen, wo ich einfach mehr Zeit brauche, ansonsten kriege ich da auch Unmut oder Ärger von meinen Mitmenschen auch zu, zu hören? Natürlich. Nimm ein Beispiel. Naja, wenn, äh, wenn, wenn mir eine Frage gestellt wird mhm. und die, sie kriegen nicht gleich eine Antwort und ich muss noch in meinem Kopf ein bisschen überlegen, was ich sage. Manchmal sagst du ja was und dann dann geht das nicht schnell genug. Aber ich muss erstmal in meinem Kopf nochmal äh, sortieren, noch mal sortieren ja. was jetzt Antwort ist. Auf die richtige Frage, die richtige Antwort. Also manche Sachen gehen dann nicht schnell genug. Und es setzt dann auch dann einen Unterdruck, schneller zu reagieren Ja wahrscheinlich, und, ne? und da werde ich ein bisschen, weil ich ja äh, von Grund auf so ein gespannter, entspannter Typ bin, mhm. Der, der dann sagt auch, bleib doch mal ruhig und was kriegst du mich jetzt so auf darüber. Also jetzt, na gut, jetzt haben wir Corona, jetzt haben wir andere Probleme. Aber vor Corona war es auch schon so. Man könnte sich viel mehr Zeit nehmen für. Ich meine, warum muss man jetzt in einer Sekunde antworten? Nikola ähm, du hattest im Vorsprich sprich, ähm, auch gesagt, dass du dass du nicht so gerne erzählst oder redest und du gehst ja auch arbeiten ja. und wenn man ein Mensch ist, der jetzt nicht so viel oder auch ein bisschen leiser was redet, kriegt er dann mehr Ärger als andere Leute, die da sehr lautstark zu ihrem Platz behaupten. Was ist so deine Erfahrung? Dass man da auch manchmal Ärger kriegt und so. Ja. Ist dir das auch schon mal passiert? Ja. Und warum meinst du, woran liegt das? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah, ja, ist manchmal so. Ja. Wie wehrst du dich dann, oder was, oder wie reagierst du dann? Ich wehr mich dann. Du wehrst ja. dich. Okay, ja. was machst du dann? Ich sag so, geht das nicht. Fällt dir das schwer? Nee. Nee? Okay. Also, das hast du dir irgendwann mal antrainiert, dass du dich dann auch zu wehr setzt. Ja. Ja. Jedenfalls aus dem Vorgespräch weiß ich, dass du, ähm, auch mal Probleme hast am Arbeitsplatz mit Kollegen. Willst du davon ein bisschen was erzählen? Aber der ist nicht mehr da, der Kollege. Ah, das war ein Kollege. <lacht> und mit dem hattest du Ärger gehabt oder der hat dich, der hat dich bedrängt? Oder was ist der Ja, der hat einen immer gemobbt und so. Ach so. Der hat immer erzählt, was ich überhaupt gar nicht zu anderen erzählt habe. Verstehe, also schlecht über dich gesprochen ja. und die Sachen, Sachen über dich behauptet. Ja. ja. Und dann hast du dich dagegen gewehrt. Hast du dir Hilfe gesucht oder wie hast du das gemacht? Ja. Und das heißt, mit Unterstützung äh, wurden dann Gespräche geführt und die Lösung war, dass ihr dann vielleicht andere Arbeitsbereiche hat, dass derjenige dann versetzt wurde. Ja. Ja. Aber das ist ja super. Das heißt, wenn du dann ähm, Hilfe bekommen hast, dann. Ja, es hat lange gedauert. Ja, erzähl mal, wie, wie hat auch mal das lange gedauert? Weil es schon Anfang an wurde, noch eine andere. Gruppenleiterin da war, hatten wir auch immer ein ganzes Gespräch, aber die haben ja noch nichts Richtiges gemacht. Haben das nur immer angesprochen, aber so richtig haben sie das nicht ähm, alles so geklärt. Und ähm, man müsste vielleicht noch mal dazu sagen, du arbeitest ja in einer Werkstatt, was machst du da? Ich mache da Schmuck. Ah, Schmuck. Und der Kollege, um den es geht, der hatte auch dort in der gleichen Abteilung gearbeitet wie du? Ja. Ja. Und hatten andere das dann geglaubt? Warst du sicher, dass die anderen Kollegen dann jetzt auch anfangen, komisch über mich zu denken? Anfangs war es so. Dann habe ich zu denen gesagt, ich habe das gar nicht gesagt. Und dann, dann haben die das geglaubt, dass ich das nicht gesagt habe. Mhm. Weil der Kollege... Ich wollte einen immer auseinanderbringen mit Freunden und so. Ach so, der war ein bisschen eifersüchtig. Ja, ja verstehe. Hat immer Sachen behauptet, die gar nicht stimmen. Ihr drei habt, also erzählt von Mobbing-Erfahrungen auch. Ne? Ja. Ähm, habt ihr irgendwo, na, Rezepte gibt es da wenig, aber ähm, was ist wichtig, wenn man für sich feststellt, ich habe ein Mobbing-Problem, sei es in der Schule, auf der Arbeit, in der Freizeit oder sonst wo, was kann man machen? Was, wie kann man sich dagegen wehren? Janik. Hm, hm. Du hast eine entspannte Art. <lacht> ja, entspannte Art, ja. Ich habe da noch kein richtiges Mittel dafür. Aber dir passiert das auch nicht so häufig, oder? Früher habe ich gedacht, naja, jetzt dachte ich, jetzt denke ich, naja, in der Schule bist du noch nicht so, du bist ja erstmal heranwachsen, du bist ja älter, du bist ja. Ja, viele haben in der Schulzeit ja auch ähm, Mobbing-Probleme. Ne? Also das ist jetzt Kann ich auch reden. Also, also heutzutage würde ich sagen, dagegen klagen. Ah, ja. ja, würde ich mir einen Anwalt anholen. Äh, äh, Würdest du eine Anzeige machen, genau. Auch für die Schulleitung. Ich hatte ja auch hm. viele Gelegenheiten dafür gehabt, also dazu. Äh, und da war immer Klassenarbeiten angekündigt, ja. Und ich habe mich jetzt wirklich gut durch vorbereitet. Und ihr Motto war immer, Erstmal mal schön 10 Minuten spät kommen, ne, kamen dann und genau äh, nach, äh, nach dem Gong hat sie gesagt, Schulhefte abgeben und tut bitte auch ja nicht. Ich habe gesagt, lass mir doch noch ein bisschen Zeit, ich habe mich doch gut vorbereitet, ich schreibe nicht so schnell. Ich bin behindert, ich habe hier eine, eine Behinderung. obwohl ich körperbehinderte in Schule war, aber das finde ich sehr spannend bei euch allen beiden ja. ähm, und zwar im Sinne von Inklusion ist es ja super, dass man zwischen einen Nachteilsausgleich bekommt, dass man im Sport nicht alles mitmachen muss oder einfach mehr Zeit braucht. Bei dir ist es so, du hast, obwohl du auf einer Körperbehindertenschule warst, hast du nicht mehr Zeit bekommen, obwohl du mehr Zeit gebraucht ja. hast. Das ist genau. genau. Und bei dir ja. war es so, dass du, ja. ähm, Sven, dass einfach dadurch, dass du in Anführungsstrichen äh, ja. etwas bevorteilt wurdest, weil du bestimmte Sachen nicht mitmachen musstest, dann den, ähm, den Neid oder den Unmut von der Mitschülerin auf dich gezogen hattest. Naja, Lehrer hatte ich auch gegen mich. Die Klassenlehrerin von der achten Klasse hat sich geweigert, mich zur Klassenfahrt mitzunehmen, weil sie Angst hatte, dass ich mich da verlaufe, mhm. wenn wir alleine unterwegs sein dürfen. Also eure Schulzeit liegt ja schon ein paar Jahre zurück, wenn ihr noch mal so zurückblickt, was müsste sich denn ändern, dass junge Schüler solche Erfahrungen nicht machen müssen? Also jetzt, dass sie wirklich Zeit bekommen, dass sie nicht von Mitschülern gehänselt werden, weil sie nicht alles mitmachen können im Sport oder auf Klassenfahrten nicht mitgenommen werden, was müsste sich ändern? Na ja, was würde ich sagen, spontan würde ich sagen, ich ein bisschen Respekt mhm. gegenüber. Respekt, ja. Respekt. Na, dass die Eltern Schulwechsel ermöglichen. Ja, Schulwechsel wäre eine Möglichkeit, okay. Naja, aber das hat bei mir auch nichts genützt. Mhm. Neunte Klasse bin ich in eine andere Schule gekommen. Da hatte ich auch wieder Mitschüler gegen mich, weil das war die Schule, die daneben an war. Manche haben sich, haben sich ja auch gekannt von der alten ja, Schule. Die und der dann, die ja, die haben sich dann abgesprochen da, und Nikola, für dich ist das jetzt ja besser geworden, seit dieser Kollege jetzt weg ist. Ja. Wenn das nochmal passieren würde, so eine unangenehme Erfahrung und auch so eine schlechte Stimmung, die das dann ja auch gibt, ne, In, im Kollegenkreis, was würdest du jetzt heute machen? Würdest du es heute nochmal, also würdest du es anders machen oder wie würdest du vorgehen? Das irgendwie anders machen. Ja, erzähl mal, wie denn? Alles. Also du würdest vielleicht von Anfang an vielleicht schneller handeln? Ja, ja. und es und sofort klären. Ich danke euch dreien. Den Artikel über Janik, Sven und andere Teilnehmer aus der Freizeitgruppe in der Villa Donnersmark, den finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Wir Magazins. Zu finden auf unserer Internetseite fdst.de slash wirmagazin und wir haben ihn auch hier beim Podcast verlinkt. Über Gewalt und über Schutzkonzepte in Einrichtungen der Behindertenhilfe reden wir in unserer nächsten Folge in zwei Wochen bei Wir Sprechen. Den Podcast können Sie hier bewerten und auch abonnieren. Über Likes und Ihre Kommentare freuen wir uns ganz besonders. Und auch Anregungen zu dem Thema, die lesen wir und die beantworten wir auch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.